zu unserem neuen Video. Heute gibt es viel <lacht> Schnee vom feinsten und blauen Himmel. <lacht> so wie es sein soll. Was für ein Wetter. Wow! Wuppa! ein paar Meter aufgestiegen und jetzt wartet mal, was gleich kommen wird. Geil wird es werden. Da wird gerade die Kamera rausgeholt, weil fotografiert wird natürlich. Und jetzt stellt er sich schon auf. Ciao! wäre zu einfach, deswegen geht es bei uns jetzt ein bisschen rauf und falls wir es schaffen sollten durch den tiefen Schnee, ist ist eine jetzt Abfahrt. Yes, Ja, dann sieht man aber auch, wie krass es gewählt hat. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Das Glace von Deluxe, ähm, die eine Hälfte von dem Video steigt jetzt gerade auf. Das Verrückte ist ja, dass die Lifte jetzt hier zu haben, teilweise bei uns, und man aber perfekt eigentlich ein machen kann, hat dann Bauderabfahrten, abfahrten ja. da wenig präpariert wird. Echt verrückt, es war halt schon relativ gefährlich vor der Lawinenstufe, deswegen haben wir so Pensionisten-Bauderskifahren gemacht, ist ganz cool auch. Und ich möchte in so Zeiten von Corona einfach nichts riskieren, dass wir jetzt da noch was gut das antreten. Das muss nicht sein. Sind wir froh, dass wir das noch dürfen, was wir dürfen. Ja, genau. genau. Für uns ist jetzt nur der Aufstieg ungefähr so 200-300 Höhenmeter. Pi mal Daumen. Und dann noch ein sich ran nachher mit der und Nachmittagssonne. Ja, hoffen wir da das Beste, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Wicke hat einen einen Ski. Ja. Genau, das ist jetzt der Motorhead, Der Inferno. Echt ein cooles Style. Ja. ist 2010 gebaut worden von Herd, deswegen ein Motorhead. Und Fischi. ja, hat der Juck drauf gekriegt und jetzt ist er vollkommen. So finally sind wir am Joch herum und das Wetter ist ein Traum, oder? Also echter Wahnsinn. Vor allem wenn man da schaut, es ist jetzt echt schon später Nachmittag und es sind fünf Spuren oder so. Also so eine Pistenrabhauer sind es gespürt, dass wir aufsteigen können. Von mir ist da bewegen, das ist jetzt echt hauptsächlich Pisten eigentlich. Und bei der ist so, aus, Bei der ist es so, dass die halt wie gesagt nicht gewalzt ist. Und was ist da Schnee? Was zu da haben? wir um, was es da hat. Da ja, jetzt stecken es. Ja, stecken es an 1,15, 1,20, heftige Röhe. Sicher 26, Das ist wirklich heftig. Ja, wir schauen da jetzt auf Und. Da oben, wo die Station ist, das ist für uns dann auch das Ende. Und da werden wir dann geschmeidig anfahren. Video. Lebensfilm, Video oder Foto. Video. Ja, super. Jetzt sind wir wieder zusammen, oder? Aha. <lacht> Alexa-Film. <Berg>, <lacht> jetzt ist jeder den Berg einmal angefahren. Aber wir werden wir am besten Punkt irgendwie drauf. Und ja, jetzt der Run wahrscheinlich für heute. Ja. Und schauen wir, wie es wird. Das wird super. Uh -huh. Uh -huh. Ja genau, oh, oh. Still here flipping coins about what's to come it starts getting cold i gotta have it up. Wow! Ja. Geiler Tag! Haben wir wenig Lifte, aber dafür viele Möglichkeiten. Und das Coole, man hat einfach spontan planen müssen uns schauen, was geht. Aber aufpassen, wenn der Wiener gefahren jetzt erst Video gesagt. Und da teilt ihn anders, <lacht> ja? schon. Einer Ja. unseren Fans. Der probt uns auch auf YouTube. Wir schauen, entfreit uns total. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ja. Bis, zum ja. Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, auf Mal. Ciao. Tschüss! Like we were always here Can't seem to recall